Eine Ergänzung zu dem Video zur Anwendung von Kramers V in Starter. Es gibt eine Anwendungsvoraussetzung für die Anwendung von Kramers V bei der Berechnung als Zusammenhangsmaß. Und zwar muss dort für jede Zelle der Kreuztabelle eine erwartete Häufigkeit von mindestens 5 vorliegen. Wir nehmen also wieder das Beispiel von gerade eben Vergleich des Anteils der Gewerkschaftsmitglieder zwischen verschiedenen Branchen. Schauen Sie sich dazu an. Nochmal das Video an, in dem ich das ausführlich erläutere. Und wir möchten jetzt prüfen, ob diese Anwendungsvoraussetzung vorliegt, dass in jeder Zelle der Kreuztabelle eine erwartete Häufigkeit von mindestens 5 vorliegt. Zunächst mal müssen wir jetzt also herausfinden, wie hoch ist denn die erwartete Häufigkeit in den Zellen der Kreuztabelle. Dafür gehe ich nochmal in die Hilfe zum Tabulate-Befehl, Tabulate, Tabulate Two-Way. Und dann schauen wir mal hier unten bei den Optionen. Da finden wir folgendes. Expected zeigt uns also die erwartete Häufigkeit für alle Zellen der Kreuztabelle an. Was ist die erwartete Häufigkeit? Die erwartete Häufigkeit ist die Häufigkeit, die erwartet würde in der Zelle, wenn kein Zusammenhang zwischen den beiden Variablen bestehen würde. Man spricht auch von einer Indifferenztabelle Das würde also in dem Fall heißen, wenn der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder in allen Branchen gleich wäre. Wie hoch wäre dann eben in den einzelnen Zellen die Häufigkeit? Gut, schauen wir uns das an. Wir hängen hier hinten die Option expected hinten dran. führen den ganzen Befehl aus. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Dann sehen wir jetzt hier, dass in der Tabelle Neben der Häufigkeit und der Spaltenprozente jetzt hier diese erwartete Häufigkeit, Expected Frequency, auftaucht. Und da können wir jetzt für jede Zelle prüfen, ob dort mindestens 5 vorliegt. Hier in der ersten Branche haben wir tatsächlich schon das Problem, dass es das hier nicht vorliegt. Hier ist es unter 5. Genauso hier auch, bei beiden sogar. Also das heißt, in diesen beiden Branchen haben wir ein Problem. Hier tatsächlich auch gerade so noch unter, den, unter dem, der erwarteten Häufigkeit von 5, also die ersten drei sind problematisch. Dann haben wir hier relativ hohe Werte. Das ist, diese Branchen sind alle unproblematisch. Hier auch überall deutlich über 5. Hier haben wir nochmal einen Wert, der unter 5 liegt. Und diese Werte liegen auch wieder alle deutlich über 5. Sie sehen also, wir haben jetzt in einigen Branchen ein Problem. Es liegt eine erwartete Häufigkeit vor, die unter 5 liegt. Das heißt, streng genommen müssten wir, um Grammas v wie im letzten Video anwenden zu können, diese Branchen rausnehmen aus der Kreuztabelle. Dazu würden Sie einfach eine If-Bedingung dann nehmen und würden formulieren, welche Branchen Sie in der Tabelle drin behalten wollen. Den Rest nehmen Sie raus und dann Grammas v nochmal neu berechnen. Und zwar dann eben so, dass die Anwendungsvoraussetzung erfüllt ist, dass jede Zelle in der Kreuztabelle mindestens eine erwartete Häufigkeit von 5 hat.